Hallo, grüße euch Paraguay Live, mein Name ist Bit und herzliche Grüße aus Paraguay. So, äh, es geht diesmal um ökonomisches Haus. Also Haus knappe 75 Quadratmeter und ich werde euch äh, einige Bilder, einige Videoaufnahmen zeigen, kurz vor Fertigstellung des Hauses. Das Haus ist ein Einfamilienhaus mit zwei Schlafzimmer, ein Wohn- und Essbereich, ein Bad, Kleines Bad. In Paraguay baut man grundsätzlich kleine Bäder und draußen ist noch ein Abstellraum bzw. ein Waschraum. Also ich sage mal, da kommt der Waschbecken und die Waschmaschine hin. Also ich finde, es ist eine gute Lösung, weil in Paraguay auch das Wetter top ist, die meiste Zeit. Von daher sollte man das eigentlich die Nassbereiche eher nach außen verlagern und deshalb, wie gesagt, ein typischer, ich sage jetzt mal, paraguayischer Grundriss, ökonomisches Haus. Falls euch interessiert, einfach dranbleiben. Musik So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, einfach Likes wie immer nach oben und teilt das Video. Es ist auch wichtig, es gibt sicherlich im Freundekreis Menschen, Freunde, die auch Interesse haben an Paraguay-Auswanderung und an ökonomischen Häuser. Grundsätzlich ganz, zu, ganz kurz dazu gesagt, man kann natürlich, es gibt schon Hausmodelle. Ja, also Hausbeispiele. Es gibt aber natürlich Möglichkeit, sowohl den Entwurf als auch das Haus, also sowohl die Fassaden als auch Fenster im Prinzip, alles könnt ihr nach euren Wünschen ändern. Von daher ist es wie immer nur unser Beispiel an euch, wie preiswert kann man hier in Paraguay bauen und vor allem wie ökonomisch und vor allem auch von der Aufteilung her, also sehr guter Grundriss. Deshalb, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Wie immer, abonnieren den Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt. Links werde ich euch weitere Videos aus unserem Kanal empfehlen. Like nach oben, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Danke euch. Ciao, ciao.